Georg und Anna verkaufen ihr Haus mit Remax. Lisa macht das selber. Tafel, Fotos, Video, Luftbilder, alles ganz entspannt. Perfekte Preisfindung, vollständige Dokumentation, einfach professionell. Werbung im Web und auf Social Media. Die Remax-Experten arbeiten für Sie und die besten Käufer. Remax, nicht grundlos die Nummer 1. Jetzt kostenlose Marktwerteinschätzung auf remax.at.